Das ist, ist, das Cologne? Das war, ja, ja. ja das okay. war ESL 1 Cologne 2017, müsste das gewesen sein. Da sind wir da draußen rumgelaufen. Das war auch meine erste ESL 1 Ich überlege gerade, das, war das 17? Doch, das müsste 16. 16 warst du noch nicht mit. Nee, 16 das war ich noch nicht genau. Das war 18 17. war das irre und 17 ja. war ein Jahr davor. Genau, das, das war auch meine erste ESL One Cologne. Das war ein halbes Jahr nach meinem Face Reveal dann. Ja, ja. Und da haben wir Tapsen im Flur. Getroffen und dachte mal, machen wir mal ein Foto. Oh, ein Foto. Ja. Aber das ist wieder das gleiche mit dem Baden. hast du wieder, wieder nur den, den unteren, oder? Ja, das, das habe ich äh, jahrelang so durchgezogen, ja. Da hat sich nicht viel verändert das, bei mir. Der ist da voller als bei dem, bei dem anderen Foto, Das ey. kann sein, ja. War ihr, also du auf, obviously schon mal, aber warst du schon mal auf der Esel? Oder? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Nee. Ich nee? habe kein einziges CS-Event. Null Kunde. Weil ich andere Events habe. Ja, <lacht> immer, wenn, immer wenn irgendwelche Events sind in Deutschland, habe ich mein Trickmania-Event. Also jedes Mal. Das ist wirklich jedes jetzt... Mal, wirklich jedes Mal, ja. Das müssen wir irgendwann mal, irgendwie kriegen wir das mal hin. 100 wird Das sieht es... schlecht aus nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> also wenn ich Kalender anschaue, uh. <lacht> so uff. Aber naja. Vielleicht kommt es ja auch wieder zu ESL. Das war ja vorher bei ESL, Trackmania. Und wurde dann irgendwann rausgeschmissen. Vielleicht kommt es wieder, wer weiß.